Hallo und Willkommen, mein Name ist Frank Schulenburg, ich bin 2008 nach Kalifornien ausgewandert und ich mache Fotos für Wikipedia. Und ich bin hier heute Morgen an einem Strand, der Drake's Beach heißt, deshalb, weil Sir Francis Drake hier im 16. Jahrhundert gelandet sein soll und Drake's Beach liegt in Point Reyes National Seashore einem Naturschutzgebiet nördlich von San Francisco. Und das Tolle an dieser Stelle hier ist, dass seit einigen Jahren Seelefanten hier nach Drake's Beach kommen. Die haben den Strand wieder erobert. Normalerweise ist das ein beliebtes Ausflugsziel und die Touristen und die Einheimischen und die Wochenendausflügler hatten die Seeelefanten für eine lange Zeit verdrängt und jetzt sind die Seelefanten wieder da und das, was wir heute hier sehen können, sind vor allen Dingen männliche Exemplare, Seeelefanten, Bullen, die sich hier am Strand regeln. Und ich habe ein paar Aufnahmen für euch vorbereitet und würde euch das jetzt gerne zeigen. Und was wir hier gerade vor uns sehen, sind männliche Seeelefanten. Die kann man ganz gut eigentlich erkennen. Wir sind ziemlich nahe dran. Ich würde jetzt mal sagen, wir sind so 50 Meter von den Seeelefanten entfernt. Ansonsten ist hier noch nicht so viel los. Am Wochenende kommen hier immer viele Ausflügler nach Point Race, die sich dann die Seeelefantenkolonien weiter nördlich anschauen wollen. und die nehmen dann einen Shuttlebus hier von Drakes Beach und fahren dann weiter in den Norden, wo eine sehr viel größere Kolonie ist. Hier, wie gesagt, bei Drake's Beach äh, sind nur ein paar Exemplare, die sich hier angesiedelt haben, die hier gerade wiedergekommen sind. Es ist jetzt Paarungssaison. Und äh, <lacht> das, was wir jetzt hier gerade vor uns sehen, ist eins der Tiere. Jetzt kommt noch eins ein bisschen näher. Da ist war gleich mal abhauen. So, der Bursche, der hat sich hier gerade auf mich zubewegt. Die sind also nicht so behäbig, wie sie aussehen. Die können sich sehr sehr schnell bewegen und. Äh, die haben eine enorme Masse und da muss man sich doch ein bisschen vorsichtig bewegen und immer darauf achten was hinter einem ist und was sich so seitlich bewegt. Ich hoffe natürlich, dass wir hier, das sind ja alles soweit männliche Tiere, dass wir hier so ein bisschen einen Revierkampf auch noch erleben, damit ich das für die Wikipedia dokumentieren kann. Ja, die meisten der Leute, die jetzt hier rumstehen, sind viel zu nah an den Tieren dran. Es ist sehr schade, dass die sich nicht an die, an die Regeln halten. So, Ja, der Linke der beiden ist jetzt also ein Neuankömmling. Der ist hier gerade eben aus dem Wasser gekommen, ist einer der größeren Bullen. Und der Große, den wir da jetzt gerade vor uns sehen, der ist also tatsächlich auf Krawall gebürstet. Der hat sich jetzt hier die letzten Minuten immer weiter an die anderen Bullen rangearbeitet, hat Drohgebärden gemacht. Und liegt da jetzt so, als würde ihn kein Wasser, Wasserchen drüben. aber da geht es schon wieder los. Da, jetzt kommt Ja, und ich hoffe es hat euch gefallen ich bin jetzt für ein paar stunden hier gewesen habe mir die seeelefanten angeschaut für mich als jemand der ähm, erst relativ spät in seinem leben hier nach kalifornien gekommen ist ist das natürlich immer wieder ein ungeheures erlebnis diese tiere hier in freier natur zu sehen wo es keine Zäune gibt, wo man nicht im Zoo ist, sondern wo man ganz nah an diese Tiere rankommen kann. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend. Ich finde die Tiere selber, also diesen nördlichen Seelefanten, finde ich auch ganz faszinierend. Ist auch immer ganz spannend, besonders hier zur Paarungszeit, wenn die Bullen sich am Strand versammeln und auf die weiblichen Tiere warten und dann auch schon mal so ein bisschen in erste Rangordnungskämpfe kommen. Ich kann mir vorstellen, dass ich die nächsten Wochen noch mal wiederkomme. Vielleicht lässt sich dann ja noch mal was anderes dokumentieren. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Denkt daran, wenn ihr Fotos macht, könnt ihr die auch in die Wikipedia hochladen. Ähm, auch wenn ihr kein perfekter Fotograf seid, das darum, darum geht es gar nicht, darauf kommt es in erster Linie gar nicht an, sondern es gibt noch so viele Dinge in der Wikipedia, die, wo es Artikel gibt, aber wo es keine Fotos gibt und das ist eine Sache, da kann ich euch nur dazu raten. Es macht ungeheuer viel Spaß, dann auch sein eigenes Foto in der Wikipedia zu sehen. Mir macht das ganz besonders Spaß, wenn das verbunden ist mit so einem Naturerlebnis wie hier heute. Und ähm, ich verabschiede mich ganz herzlich hier von Drake's Beach äh, mitsamt den nördlichen Seeelefanten und <lacht> den, den Tieren, die hier gerade schon äh, für die Paarungssaison eingetroffen sind. Ich denke, das werden in den nächsten Wochen nochmal mehr werden. Ganz herzliche Grüße aus Kalifornien und alles Gute. Tschüss.